How die Partners. Na, auch Probleme, dass in WordPress die Formulare einfach nicht verschickt werden, beziehungsweise einfach nicht ankommen, egal welches Formular Plugin du nutzt. Na, dann habe ich dir jetzt eine Lösung und zwar mit dem WPForms Formular Plugin, wo ich dir eine Lösung präsentiere. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran, denn gleich geht's weiter. Wie ich schon gesagt habe, eine Lösung mit WPForms, weil das ist so mein absoluter Favorit in Sachen Formular Plugin für WordPress. Und das, was ich dir jetzt zeige, das hat vor allem mit dem SMTP zu tun. Das heißt, manchmal ist es so, dass der Absender eben nicht deine E-Mail Adresse ist, sondern WordPress und WordPress darf in deinem Namen eigentlich keine E-Mails verschicken. Und das merkt der gegen, oder beziehungsweise der Server gegenüber merkt das und dann kommt es dazu, dass deine E-Mails nicht ankommen. Und dazu gibt es eben ein Problem, äh, beziehungsweise eine Lösung. Das ist nämlich ein SMTP-Plugin. Ich nutze dafür WP Mail SMTP direkt aus dem Hause von WPForms. Das installierst du ganz einfach und wenn es dann installiert ist, dann kannst du die Konfiguration für deinen SMTP-Server vornehmen. Das Plugin ist jetzt installiert und du kannst hier direkt den Einrichtungsassistenten öffnen. Let's get started, dann hast du hier mehrere Möglichkeiten der Anbindung. Also hier gibt es zum Beispiel Outlook ist schon dabei, Google Mail ist schon dabei und wenn du jetzt einen eigenen Server hast, dann nimmst du einfach hier oder SMTP und kannst hier den SMTP Host und den Port entsprechend deinen Benutzernamen und mail angaben von deinem Hosting-Anbieter zum Beispiel hier hinzufügen. Ich habe jetzt zum Beispiel Hostpoint als meinen Anbieter hier den SMTP-Port. Dann haben wir den Username, ist äh, schulungen das ist meine E-Mail-Adresse. Ich schreibe es noch klein, nicht, dass da noch ein Problem gibt. Dann haben wir das Passwort natürlich und From Name kannst du jetzt zum Beispiel hier die Testumgebung lasse ich jetzt mal äh, drin und hier heißt hier kannst du das quasi forcieren, dass du und wenn du dann aber diese Einstellung machst, dann kannst du im Webform keinen anderen Absender definieren, sondern dieser Absender muss dann so hinterlegt sein. Kannst du so reinpacken, äh, wie du willst oder nicht. Ich lasse das meistens draußen, aber bei der E-Mail-Adresse muss force from E-Mail kommen, weil sonst das Problem besteht, dass du eben, äh, dass die E-Mails trotzdem nicht ankommen, weil eine fremde E-Mail-Adresse darf dann nicht über diesen SMTP-Server entsprechend senden. So wie es ausschaut, hat das funktioniert. Und jetzt können wir mal schauen, ob das äh, funktioniert. Schick mir mal eine E-Mail. Hier, natürlich wollen die Pro verkaufen. Äh, das ist klar. Ich zeige dir mal, was hier alles möglich ist im Pricing drin. Also ich sage jetzt mal als äh, Ganz normaler Nutzer lohnt sich das hier, dieses Pro und das würde im Prinzip reichen. Da hast du wirklich quasi einmal die entsprechende Lizenz dazu. Und hier gibt es dann auch diese 50 Prozent, die du dann noch bekommst. Ne? Und das ist im ersten Jahr, also lohnt sich definitiv, das auch ein bisschen anzuschaffen. Dann hast du noch mehr Informationen. Du kannst es auf einer Webseite nutzen und hast natürlich ein Jahr Download und Support mit dabei. So, dann schauen wir mal, ob das E-Mail auch angekommen ist. Also, mein E-Mail ist jetzt nicht angekommen und äh, ich ging jetzt hier zurück auf WP Mail SMTP. Das heißt, ich habe zuerst den Wizard beendet, gehe hier zurück auf WP Mail SMTP, klicke auf E-Mail Test, schreibe nochmal die E-Mail Adresse, HTML, Send E-Mail und jetzt bekommst du direkt, there was a problem with uh, while sending the test E-Mail, could not authenticate your SMTP Account. Das heißt, irgendetwas habe ich jetzt falsch gemacht beim SMTP Account. Das heißt, ich gehe hier nochmal in die Settings rein. Und gehe hier auf oder SMTP, dann ist es vielleicht mit SSL. So müsste eigentlich funktionieren. Statt TLS habe ich jetzt SSL genommen. Dann schicken wir noch mal den Test. Gut, dann fehlt irgendwas am zum Beispiel ein Passwort oder so. Das heißt, du musst dann immer in den ganzen Einstellungen äh, testen, bis das Ganze funktioniert. Und wenn es dann funktioniert, dann kommt die E-Mail auch über diese E-Mail-Adresse an. Wenn es jetzt in den, Formular, in, in den Formularen drin das Ganze funktioniert, beziehungsweise äh, bei den Bestätigungen hinterlegt ist, dann kannst du die Benachrichtigung auch nur äh, vom E-Mail des Empfängers, das ist dann die Admin E-Mail und wenn du jetzt zum Beispiel die Pro-Version hast und an eine äh, andere Person oder so etwas schicken möchtest, dann wird das ein bisschen problematisch, weil dann nicht über den SMTP verschickt, <lacht> nicht über den SMTP verschickt wird, sondern eben über die andere E-Mail-Adresse beziehungsweise über die, äh, über WordPress. Ne? Also deswegen ist es wichtig, dass du äh, quasi da nur eine, eine Kopie oder eine Blindkopie sendest, damit der Kunde nicht sieht, dass das noch an jemand anderes oder was auch immer geschickt wurde. Geht aber wie gesagt an weitere E-Mail Empfänger nur über die Pro-Version. Also wenn du keine E-Mails verschicken kannst über WordPress oder beziehungsweise wenn WordPress E-Mails verschickt, aber du sie nicht erhältst, dann hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass dieses SMTP Plugin fehlt. Und äh, wenn das fehlt, dann hast du natürlich ein Problem damit, dass äh, die E-Mails nicht ankommen und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Video etwas weiterhelfen, dass deine E-Mails auch in Zukunft perfekt bei den Kunden oder bei deinen Interessenten oder wem auch immer dann ankommen.